Wir sind hier am Stand der Marke Blizzard. Bei mir ist der Marc und präsentiert uns den Blizzard Brahma. Marvin, hallo. Ja, Blizzard Brahma, 88 genau genommen. Wir haben den in 82, 88. Der 97er heißt dann Bonafide. Was ist hier neu? Hier ein komplett neuer Holzkern. Mit dem True Blend Core haben wir also die Möglichkeit geschaffen, einen Kern zu verarbeiten. Der im Bereich der Bindung mehr Stabilität bietet. Ein Ski, All Conditions, also ein on pist ski der sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Super, danke. Ein toller Ski. Und wir schauen mal, wie er sich im Skitest macht. So, bei mir steht nun der Phil nach einer rasanten Fahrt. Und der hat den Blizzard Brahma 88 getestet. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr gelungen im Kurvenwechsel. Es ist eine 88er Breite bei dem Ski, die überhaupt nicht auffällt. Es ist für mich ein Ski, der dich eigentlich in deinem, in deinem skifahrerischen Niveau anheben kann, wenn du es magst. Aber äh, seine Stärken liegen ganz klar in der Variabilität des Geländes. Und eben um den Skifahrer dahin zu bringen, wo er vielleicht auch äh, später mal sein möchte mit unterschiedlichen Geländeformen und deutlich höherem Tempo. Ganz kurz noch die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist für mich ein äh, Skifahrer, der sehr, sehr stark auf dem On-Piss-Bereich schon unterwegs ist, der aber den Geländeausflug sucht und damit hat man einen treuen Begleiter, äh, der einfach variabel genug dafür ist. Dankeschön, viel Spaß. Danke dir. Ciao.